Die Abhängigkeit der Schnittspannungen vom Schnittwinkel lässt sich jetzt einfach demonstrieren. Dabei gehen wir von den bereits hergeleiteten Gleichungen für Sigma gleich Sigma von Alpha und Tau gleich Tau von Alpha aus. Sie beschreiben die Normalspannung und die Tangentialspannung, die man, Sie erinnern sich, in einer unter dem Winkel Alpha geneigten Schnittfläche ermittelt. Um eine übersichtliche Darstellung zu erhalten, werden wir die Schnittspannungswerte in einem Sigma-Tau-Diagramm antragen. Zur besseren Orientierung wollen wir dabei auf der Sigma-Achse zwei ausgezeichnete Werte von vornherein hervorheben, nämlich die Werte sigma0 sowie 0,5 sigma0. Wir wollen für eine Reihe von verschiedenen Winkeln Alpha die Schnittspannungen berechnen und in das Diagramm eintragen. Dazu legen wir hilfsweise eine kleine Tabelle an. Wir beginnen mit dem wichtigen Sonderfall, dass der Schnittwinkel Alpha bei 0 Grad liegt. Man könnte auch sagen, dass wir einen zur Stablängenachse senkrechten Schnitt führen. Im Ergebnis erhalten wir für Sigma den Wert Sigma 0, während Tau 0 ist. Das Ergebnis tragen wir im Diagramm ein und markieren es mit der Ziffer 1. Im nächsten Schritt erhalten wir für Alpha gleich 25 Grad den Wert 0,82 Sigma 0 sowie für Tau den Wert 0,38 Sigma 0. Wir übertragen wiederum das Ergebnis in das Diagramm, und markieren es mit der Ziffer 2. Wir setzen das soeben beschriebene Verfahren für eine Reihe von sechs weiteren Schnittwinkeln fort. Mit etwas Fantasie oder unter Hinzunahme von Ergebnissen für weitere Schnittwinkel erkennen wir, dass die Punkte 1 bis 8 nicht wahllos angeordnet sind. Vielmehr liegen sie alle auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt eindeutig auf der Sigma-Achse im Punkt 0,5 Sigma 0 liegt und dessen Durchmesser genau den Wert von sigma null entspricht. Diesen Kreis, der somit die Ergebnisse der beiden Gleichungen für alle Schnittwinkel enthält, nennt man einen morschen Spannungskreis. Aber damit nicht genug wollen wir die soeben gewonnenen Verhältnisse verallgemeinern. Konzentrieren wir uns dazu auf irgendeinen beliebigen Punkt des morschen Spannungskreises für den Zugstab. Die zugeordneten Spannungswerte für die Normal- und Tangentialspannung können wir an den Achsen ablesen. Zeichnen wir noch zusätzlich den Radial an unseren Punkt, dann können wir feststellen, dass der Winkel, unter dem dieser Radial zur Sigma-Achse angeordnet ist, genau dem zweifachen Wert des Schnittwinkels Alpha entspricht. Dieser Umstand erleichtert, wie Sie sich denken können, das Auffinden der Spannungswerte für einen gegebenen Schnittwinkel ungemein.